Ich lebe nicht im All, doch ich schwebe über allem Die Hilfe, die ich brauche, mein Chef mir nicht bezahlen Die Wette ist eine Scheibe, denn wir gehören runterfallen Ich brauche eine tolle Grünscheiß Penis ist wieder die, Pan mit Gefeilen. Rapper Meilensteiner müsst ihr lange noch dran feilen. Ich rede nicht mehr in Seelen und schon gar nicht später euch Ich begrabe Körper, traditionell gehalten. Ihr müsst uns auch nicht feiern, guck uns zu so wie wir zerfallen. Zu spät, und noch zu helfen und zu früh, um abzuknallen. Wir sind unten nicht so reich, deshalb sind die Feuchte ballen. Der Mensch ist nur ein Tier mit so hessisch kurzen Krank. Das ist übel eine Würde, wenn sie die Gesichter zeigen. Früher hatte Chance Angst vom Tod, heute warte ich abbefangen. Pan ist will mit euch mich nicht vereinen. Ich tu mein Body home und durch Wuchtel in Vereinen. Ich musste etwas suchen, meine Texte umzuschreiben. Schuss mit Damen und hast hast. doch was würde übrig bleiben? Ein Haufen Lehrer sein, wie die meisten sie noch feiern. Glaube ihr kein Wort, Bro, was immer sie auf meinen Deep, hard und dope, oh, fing das Zentrum dieser Zeit. Wir brauchen die Scheiße hier verbreitet, wir machen deine Schwitter, schaffen unseren kleinen Kreis. Die Masse lange tot, wir legen sie vorsichtig auf Eis. Ich bunker meine Lines, gut versteckt hinter dem Weißen, neben tüvk im Gras liegen die mentalen Reisen. Alles raus am Mic, Bro, am Ende wird es sein. wer weiterhin verweilt oder massentrautig bleibt. Wird nie den Punkt erreichen, dass der Reel zu klingen scheint. Rap ist unatastbar, Rap ist ehrlich, Rap ist frei. Es dauert ein paar Jahre, bis die Masse es begreift, bis dahin bleib ich breit, habe mein Na, hier, da komm ich nur, wenn ihr kommt mit Großgemeinden Sonst komm ich du alleine, bring mein Himmel ins ne Reine Ich bin nicht ein Gefahren, weil ich immer böse reime Es gibt keinen Grund zur Freude, das ist Fakt und keine Meinung action Lapin in Kings, tot Gewalt, Was wir manchmal abends reimen lesen andere in der Zeitung Ich verbringe die freie Zeit mit Betrachten von Rapstein. Diese ärelose Welt, hier kann ich lange nicht verweilen. Wenn wieder aufteilen, sollte immer unten bleiben Wir gehören eingesperrt, denn wir verlieren uns so frei Auf der Überdosis weißen, da erwische ich mich beim Sein Die Gesellschaft gleich ne Fein, deshalb passe ich dann schreien Action läuft auf eine ein dein Nebel völlig breit Was soll das Leib denn bringen, außer Unmengen von Leid? Das Leben nur ein Segen, ist mein in Kleid Wir kommen aus dem nächsten, und wir sterben für das Mike Darauf kommt es im Grunde an, verfügbar zu sein Die Menschen, die mich ja jeden Tag im Viertel sehen Und die auf meiner Seite stehen, die können sich sicher fühlen Weil sie alle wissen, ich bin da Umso mehr haben sie Grund, mich zu lieben Aber die Menschen, die nicht auf meiner Seite sind Die sind vorsichtig, weil sie genau wissen, ich bin da Und deswegen haben sie guten Grund, mich zu fühlen es ist besser, wenn man geliebt oder gefürchtet wird. Eine sehr gute Frage. Es ist schön, wenn man beides haben kann, aber sehr schwierig. Aber wenn ich mich entscheiden sollte, würde ich lieber gefürchtet. Die Furcht hält länger als die Liebe und Freundschaften, die man mit Geld kauft, bedeuten nichts. Du siehst ja, wie es hier läuft. Ich mache einen Witz und darüber lachen alle. Ich weiß, ich bin witzig, aber so witzig auch wieder nicht. Die Furcht lässt sie mir gegenüber loyal bleiben. Aber der Trick dabei ist, nicht gehasst zu werden. Deswegen behandle ich meine Männer gut, aber nicht zu gut und sie brauchen mich nicht, wenn ich zu viel gebe. Sie kriegen immer so viel, dass sie mich noch brauchen, aber nicht hassen müssen. Vergiss bitte nicht.